Test 4 – Prüfen der internen Sicherung Nehmen Sie zuerst die Abdeckung mithilfe des Smart Key ab. Überprüfen Sie, ob die Sicherung ausgelöst wurde. Für den Zugang zur Sicherung nehmen Sie die Kunststoffabdeckung ab, wie hier zu sehen ist. Kippen Sie die Sicherung nach oben an. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an, sodass die Ladestation geschützt ist. Sichern Sie die Abdeckung, wie hier gezeigt wird.